Eine Masterarbeit ist einer der wichtigsten Meilensteine in jedem Studium. Wer hier auf All In nicht geht, der wird sich im Nachhinein sehr darüber ärgern. Allerdings, auch wenn du im Studium sehr erfolgreich war und gut mitgekommen bist, es gehört schon einiges zu organisieren, um dein Wissen auf ein Du brauchst einen Plan, denn es ist ein bestmöglicher Einsatz von deinem Geist, deinem Körper und deinem Potenzial gefragt. Doch das geht alles. Ich habe Affirmationen geschrieben für diejenigen, die Masterarbeit schreiben, beginnen oder in der Zukunft werden, damit sie sich darauf bestmöglich ausrichten. Diese Affirmationen sind auch für diejenigen, die studieren. Diese Affirmationen sind auch für diejenigen, die unter niedrigem Selbstwertgefühl leiden, die unter Prokrastination leiden, also auf Schwierigkeiten betreiben. Diese Affirmationen sind auch für diejenigen, die einfach fokussiert, konzentriert schreiben wollen und für alle, die, die einfach einen Boost brauchen, um mit der Masterarbeit oder einer wichtigen Arbeit loszulegen. Wenn du jetzt beginnst und 21 Tage lang täglich diese Affirmation dir anhörst, dann steigerst du einfach deine Leistungen, ohne dich auszubeuten gesundheitlich. Ohne auszubrennen geistig und ohne Potenzialverlust. Denn es gibt zwei Dinge, die diese Affirmation besonders machen. Ich habe rosa Rauschen 10 Hertz Frequenz unterlegt. Das ist nachgewiesen, dass Sie eine hohe Konzentration fördern im Gehirn. Und das Gute ist... Das ist das zweite in der Beschreibung, habe ich die Affirmation in Kapitel unterteilt und du kannst die Einleitung überspringen und sofort innerhalb von 21 Tagen auf die Affirmation gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Abonniere meinen Kanal, entdecke noch weitere Boosts für dein Unterbewusstsein. Mein Name ist Sina Janel, ich bin ein Hypnose-Coach. Ich helfe Menschen in vielen verschiedenen lebenswichtigen Entscheidungen, um bewusst und gesund sie für eigenes Leben zu treffen. Teile das Video, like es, kommentiere stell stelle Fragen. Bis dann, ich wünsche dir viel Erfolg. Willkommen in der visionswerkstatt. Arbeit leicht geschrieben. Du kannst deine Affirmationen bewusst anhören oder mitsprechen. Du kannst sie aber auch im Hintergrund laufen lassen, während du anderen Tätigkeiten nachgehst. Die Wirkung ist groß, wenn du dein Glaube hinwendest. Die Affirmationen können so direkt in dein Unterbewusstsein gelangen. Ich bin ein Wunder. Einzigartig und das gesamte Universum wartet auf mich, damit ich mein Potenzial auf dem unendlichen Feld der Möglichkeiten Entfalte. Und heute ist ein besonderer Tag, mein Tag, den ich wertvoll genießen möchte, denn ich erlaube mir in allem, was ich erlebe und schöpfe, ein Genuss. Ich bin gesund. Mein Körper hat die größtmögliche Unabhängigkeit gegenüber jeglichen Einflüssen aller Art. Jede Zelle meines Körpers putzt von Lebenskraft und Vitalität. Ich erhalte diesen gesunden Zustand durch meine geschickt bestehende Balance. Ich bin überzeugt von meiner geistigen und physischen Gesundheit. Ich tue Gutes und das ist der bessere und höhere Weg meiner Überzeugung. Durch meinen Zustand spricht die Lebensquelle in vollem Masse. Ich habe ein mächtiges Werkzeug, mein Geist. Und wenn ich will, kann ich meinen Wunder erleben. Ich bin Gewahr meine Schöpfung. Ich bin in der Lage, mit meinem positiven Denken und das tausendfache Wirkung meine Worte zu manifestieren. Ein wunderbares Werkzeug ist meine Dankbarkeit. Ich danke vielen Menschen auf meinem Lebensweg. Die Schöpfung findet immer statt. Mit jedem Gedanken. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass ich das erhalte, was ich anziehe. Durch meine ständige positive Beeinflussung und damit Umprogrammierung meines Unterbewusstseins beginnt es, einfach stur und ohne zu bewerten, meine äußere Realität nach und nach so zu verändern, wie sie mit dem übereinstimmt, was ich von mir als die neue Realität vorgenommen habe. Denn ich weiß Bescheid über die Gedanken. Sie sind einfach kreativ und unterstützen mein Gehirn bei seiner Arbeit. Sie erschaffen eine vollkommenere Realität, die meine Vision gleichen. Meine neue Werte meine neue Glaubenssätze, meine neuen Ziele, alles das, was meine neue Realität ausmachen soll. Was das im Einzelnen ist, darf ich selber entscheiden, bewusst, aktiv und mutig. Jeder kann nur das anziehen, was seine derzeitige Schwingung entspricht. Ich lasse die negativen Emotionen los. Ich bin positiv und deshalb ist meine Schwingung positiv. Ich erlaube mir diese zu frequentieren mit Hilfe von Universum. Die überwiegenden vorherrschenden Gedanken, Neigungen oder Gefühle eines Menschen bestimmen seine geistige Atmosphäre und schaffen so eine Aura des Erfolgs oder Misserfolgs. Gesetzte Anziehung erkenne ich täglich durch die Situation und die Menschen um mich herum, die eine Resonanz senden. Alles, was du denkst, geht in Erfüllung. Das ganze Leben ist die Manifestation der Gedanken. Ich habe ein Leitbild und ich gleiche meine Aktion mit Leitbild ab. Ich habe es in der Hand und kann mein Verhalten beeinflussen. Ich höre mir diesen Spruch aufmerksam an. Was ich heute tue, kann mein Morgen verbessern. Mein Selbstvertrauen baue ich durch Erledigen von Aufgaben. Egal wie klein die Aufgabe ist, ich erledige sie um jeden Preis. Mit jedem Erfolgserlebnis steigt meine Motivation. Mein Selbstvertrauen wächst, ich bewege mich in der Aufwärtsspirale. Ich weiß das Geheimnis, die Zeit, die fürs Aufschieben benötigt wird, ist um 50% länger als die Zeit zum Erledigen derselben Aufgabe. Die Aufgabe an sich ist nicht schlimm und gar nicht so schwer. Es sind nur die aufgeschobenen Umsetzungen und das schlechte Gewissen, es nicht erledigt zu haben, die eine Last erzeugen. Ich bin bewusst, dass meine Emotionen ein Magnetfeld erzeugen. Und diese schlechten Schwingungen sind verstärken, würden, wenn ich ihre Richtung nicht mit einem Mal ändere. Ich erlaube mir viel lieber die Aufgaben gleich mit kleinen Schritten zu erledigen für meine Zufriedenheit. Die Zufriedenheit erzeugt direkt meine Erleichterung. Die Erleichterung erzeugt den Stolz. Bevor ich gleich meine Aufgabe beginne, lege ich die Belohnung jetzt fest. Wie ich mich fühlen würde? wenn sie fertig ist und was ich materiell in der Hand halten werde. Ich führe mir die Fakten vor Augen. Die Aufgabe muss erledigt werden. Die Aufgabe wird sich nicht in Luft auflösen. Ich werde die Aufgabe erledigen müssen. Der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen, wird sich auch nicht in den nächsten Stunden Ergeben, Selbst der kleinste Schritt ist besser als gar kein. Dein Unterbewusstsein ist dein bester Verbündeter. Wusstest du, dass unsere Unterbewusstsein 99 aller Denkvorgänge vollbringt und dabei noch die sämtliche Körperaktivitäten steuert? Es ist das Unterbewusstsein, das dir permanent bestätigt, dein inneres Weltbild, sonst nichts. Es lässt dich nur das sehen und hören, was deinem Weltbild entspricht. Es bietet dir also deine ganz persönliche Version von der Welt. Dein Unterbewusstsein schafft deine Welt. Dein Gehirn ist der Apparat, der deine Realität erzeugt. Durch deine positive ständige Beeinflussung, damit Umprogrammierung deines Unterbewusstseins, beginn stur und ohne zu bewerten, deine äußere Realität nach und nach so zu verändern, wie sie mit dem übereinstimmt, was es von dir als die neue Realität vorgesetzt bekommt. Die Gedanken sind kreativ, einfach kreativ, ohne Farbe sozusagen, du selbst färbst sie an und was deine neue Realität ist, ist deine Affirmation. Deine Affirmation, deine neue Werte, deine neue Glaubenssätze, deine neue Ziele, alles was deine neue Realität ausmachen soll. Was das im Einzelnen ist, das darfst du selber entscheiden, aktiv und mit Mut. Ich habe ein Leitbild gefunden. In regelmäßigen Abständen gleiche ich meine Aktivitäten mit dem Leitbild ab. Sobald ich herausgefunden habe, welche Aktivitäten und Anstrengungen ich in meinem Leben behalten will, brauche ich ein System, um diese auszuführen, damit das Essentielle zu tun zum Kinderspiel wird. Ich habe einen reibungslosen Ablauf. Den Fehler bei der Planung der Zeit von Projekten schließe ich aus indem ich ein Plan mit mehr Zeitpuffer plane. Es können unerwartete Änderungen auftreten, die eine Verzögerung mit sich bringen. Deswegen baue ich ein Puffer in die Planung ein. Der Puffer hängt vom Projekt ab. Bei komplexen Projekten gibt es einen Weg einfach, 50% mehr Zeit als abgeschätzt einzuplanen. Ich erkenne meine Hindernisse, die mich davon abhalten, das wirklich Wichtige zu erreichen. Sobald ich sie identifiziere, entwickle ich die kreative Lösungen und entferne sie. Es gelingt mir Schritt für Schritt, zielorientiert zu arbeiten. Maximale Motivation durch minimale Fortschritte In der Forschung, ist man sich einig, von allen Formen der Motivation ist Fortschritt die effektivste. Warum? Weil schon ein kleines Erfolgserlebnis Momentum aufbaut, damit stärke ich mein Glauben an weiteren Erfolg. Anstatt groß anzufangen und dann beim Ausbleiben von großen Erfolgen direkt frustriert aufzugeben, mache ich lieber Fortschritte und Erfolge, die kleiner sind. Ich fange so früh wie möglich an. Minimaler Einsatz von Zeit und Geld So schnell wie möglich Erfahrungen und Feedback zu sammeln. Erfahrungen nutzen, um mich zu vertiefen. Zu verbessern und da anderweitig zu orientieren. Ich nutze die Macht der Gewohnheiten. Die Gewohnheiten sind eins der stärksten Tools, um Hindernisse abzubauen und Ausführung zu vereinfachen. Alles, was ich brauche, ist ein kleines Investment an Energie, um die Gewohnheit aufzusetzen. Das kann ich sehr leicht, indem ich das einmal aufsetze. Danach muss ich sie nur noch regelmäßig ausführen. Die Gewohnheiten sind mächtig. Vereinfacht erklärt ist, wenn ich eine Aufgabe wieder und wieder ausführe, bauen meine Nervenzellen neue Verbindungen auf. Durch die Wiederholung ist einfacher für das Gehirn, sie zu aktivieren und die Aufgabe wird für uns leichter. Jede Gewohnheit besteht aus drei Teilen, Einsatz, Routine und Belohnung. Da jede Gewohnheit mit dem Einsatz anfängt, ist es am wichtigsten, dieses Event ausfindig zu machen und es mit essentiellen Aktivitäten zu verknüpfen. Das kann zum Beispiel mein Ester kaffee am Morgen sein. Den kann ich als Träger verwenden und immer direkt danach an meine wichtigsten Aufgabe des Tages machen. Egal, welche Entscheidung ich gerade fällen muss oder welche Herausforderung sich mir gerade bietet, stelle ich mir die Frage, was ist essentiell. Alles andere entferne ich. Ich kann mich glücklich schätzen. Ich bin die aktuelle Generation, die die meisten Möglichkeiten der Menschheitsgeschichte hat. Und mit vielen Möglichkeiten wird aber auch die Notwendigkeit von Entscheidungen immer wichtiger. Ich habe nicht immer die Kontrolle über meine Möglichkeiten, aber ich habe immer die Kontrolle über meine Entscheidungen. Bevor ich mich entscheiden sollte, erkunde ich meine Möglichkeiten. Bei meinen Erkunden geht es darum, die wichtigsten Aktivitäten herauszufiltern, die mich näher an mein Ziel bringt. Dabei stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt nur die eine Sache in meinem Leben machen könnte, was wäre es? Um herauszufinden, was mir nutzt, suche ich Raum zum Nachdenken, abseits des Alltags von Pflichten und Ablenkungen, Zeit sich umzuschauen und zuzuhören, um neue Optionen zu entdecken. Die Möglichkeit zu spielen. Spielen, alles, was wir ohne ein konkretes Ziel, sondern nur zum Spaß machen, fördert die Kreativität, baut Stress ab und fördert die Fähigkeit zu erkunden. Schlaf, nur ein ausgeruhter und wacher Geist weiß, was er will. Und strenge Auswahlkriterien und Energienutzen. Ich habe nicht immer die Kontrolle über meine Möglichkeiten, aber ich habe immer die Kontrolle über meine Entscheidungen. Meine tiefen Gedanken sind innere Impulse. Die Fragen, die ich mir dabei stelle, sind meine Impulsgeber und weisen den nächsten Weg. Meine Fragen, Zeichnen, sind meine Zukunftsanker. Ich gehe den Fragen auf die Spur. Ich bin ein Magnet, der Dinge anzieht. Ich bin meine Wünsche würdig. Ich bin bereit zu empfangen. Ich bin voller positiver Energie. Ich setze meine Vorhaben konsequent und mit Spaß um. Ich bin jeden Tag noch viel glücklicher mit mir selbst. Ich bin voller Selbstvertrauen. Ich bin vollständig von meiner Fähigkeit überzeugt. Ich bin voller Leben und voller Möglichkeiten. Ich bin dankbar für das, was ich bin und sein kann. Ich bin eine mächtige Kraft. Ich nutze eine unendliche Kraft. Ich nutze das Gesetz der Anziehung. Ich ziehe alles an durch die Bilder, die ich in meinem Geiste entstehen lasse. Ich kenne das Geheimnis der Anziehung. Ich bin erfolgreich. Ich bin fit, gesund und durchtrainiert. Ich bin positiv. Und voller positiver Gefühle wie Liebe und Dankbarkeit. Das Gleiche zieht das Gleiche an. Ich bin ein Magnet für alles Positive und ziehe das Positive in mein Leben. Ich erschaffe mir eine positive Zukunft. Ich fühle mich gut und erschaffe mir eine Zukunft. Alles, an was ich heute denke, erschafft meine Zukunft. Ich bin eine ambitionierte Persönlichkeit. Ich bin zu jeder Zeit zielbewusst und ich bin ehrlich mit meinem Mitmenschen. Ich bin unvoreingenommen. Ich bin mutig. Ich bin souverän. Ich bin großartig und lobe meine Beharrlichkeit. Ich bin in der Lage, jede Anerkennung meiner Person zu genießen. Ich bin warmherzig. Ich bin intelligent. Ich bin ordentlich. Ich bin voller Selbstbewusstsein. Ich bin unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Ich bin jeden Tag noch wühlen ich bin genug, ich bin attraktiv, ich bin gesund, ich bin immer pünktlich, ich bin selbst die Frau meiner Realität. Ich bin morgens energetisiert und motiviert, ich bin jeden Tag noch viel glücklicher, mit mir selbst. Ich bin voller Selbstvertrauen. Ich bin vollständig von meinen Fähigkeiten überzeugt. Ich bin charismatisch und attraktiv. Ich bin voller Leben und voller Möglichkeiten. Ich bin dankbar für das, was ich sein. Meine Gedanken und meine Gefühle erschaffen mein Leben. Ich fühle mich wirklich großartig. Ich bin in der Lage, meine Realität zu bessern und zu verändern. Meine Affirmation ist meine Realität. Meine Worte sind mächtig. Ich erschaffe eine glückliche Realität. Ich bin ein freier Mensch und ich gestalte mein glückliches Leben. Das Gesetz der Anziehung wirkt immer, ob man das versteht oder nicht versteht. Das Gesetz der Anziehung wirkt immer, ob ich meine Vergangenheit, meine Gegenwart oder meine Zukunft denke, das wirkt immer, sobald die Gedanken fließen. Ich erkenne entspannt welche Instrumente in meiner Arbeit anzuwenden sind. Ich erhalte mühelos aufrecht meinen Fokusgedanken. Ich leiste eine wertvolle Arbeit und meine Kraft wächst, indem ich meine geistige Tätigkeit erzeuge. Mein Geist ist zu jeder Zeit und jedem Punkt im Raum konzentriert. Auf dem ich meine Gedanken richte. Dies ist die grundlegende Wahrheit alles Seins, wie Thomas Torwart in Andyburger Vorlesungen schildert. Der reine Geist wohnt während dem Absoluten, existiert ob materiell verkörpert oder nicht. Die Kenntnis dieser Gegebenheit des Geistes bildet die Grundlage allen bewussten, geistigen Arbeitens. Und daher wächst unsere Kraft, im Äußeren sichtbare Ergebnisse durch unsere Gedanken Tätigkeit zu erzeugen, im selben Maße, wie sich unsere Kenntnis dessen erweitert. Ich kann konstruktive Kritik geben und empfangen. Denn darin liegt ein Teil von Wachstum. Ich bin gut strukturiert und erlaube mir damit konstante Arbeitsgeschwindigkeit. Ich bin stets im Momentum. Ich spüre genau das Richtige in jedem Moment. Ich bin genug. Ich lasse los, sobald ich es nicht mehr brauche. Ich ziehe die richtigen Schwingungen an. Ich ziehe die Kräfte zum fokussierten Arbeiten an. Und ich lasse die erfolgreichen Arbeitsstunden los, um meinen Körper zu danken und ihn zu verwöhnen. Ich weiß, im ausgeruhten Körper lebt und gedeiht die Kreativität des Karstes. Ich liebe meine Tätigkeit. Ich fühle mit jedem geschriebenen Satz meine größere Kraft. Ich erlaube mir zu wachsen. Ich bin bereit, auf eine höhere Stufe zu steigen. Ich erlaube mir, mich noch weiter zu entfalten, wie ein Falter zum Fliegen. Ich kann jederzeit, wann ich es will, einen Flurzustand zu betreten. Ich bin frei. Ich habe meinen Geist, der mich frei spüren lässt. Ich bin frei. Ein freier Mensch. Meine Gedanken sind mächtig. Ich habe das Bewusstsein eines warmherzigen Menschen. Ich erweitere mein Bewusstsein, indem ich täglich etwas Neues erkenne. Ich erkenne und beschreibe es für andere. Ich besitze eine Fähigkeit des Erkennens und helfe den anderen zu erkennen. Alles